zu einer Story machen aus Stichpunkten und Emojis. In der ficken Lösung steht sogar drauf, was die Emojis bedeuten. Du darfst die Emojis nicht interpretieren. Das ist das dümmste, was ich je gehört habe. Boah, wir haben... Oh, Alter, ich, muss ich hab kurz ich ich ich einen Wutanfall bekommen. Ähm, wir haben heute... Man hat mir uns gesagt... Zwei Wochen vor der Prüfung, yo, äh, bei euch wird einfach noch, äh, Englisch. Ihr kriegt, ne, ihr kriegt zwei neue Teile bei, bei der Englischprüfung. Bei einer Aufgabe in, nem, in der Musterprüfung bei Englisch, das könnt ihr nachschauen bei, Me, bei Mebis, bei Bayern? Wir mussten allen Ernstes, das ist kein verfickter Joke, ähm, sagen eine, eine Erzählung über unsere zwei Wochen Urlaub in Hawaii erzählen mit Emojis. Da kam so, sowas hin wie, Wasser, Daumen hoch. Äh, Surfing-Emoji, Lesson, Hashtag 1. Und dann kam so, und dann kam so, und dann kam so, ähm, hm, schlafen so. Was soll das? Und ich fragte so mein, mein, mein Lehrer, so, äh, hä, was zum Fick? Und der so, ja, ich hab jetzt, ähm, bei, bei euch so. Ich denke mir so, also alle anderen Teile bei, ähm, bei den Prüfungen kann ich verstehen, ne, so, ähm, English, äh, lessons, so, ne, so, äh, sprechen und zuhören und Meditation und sowas halt, ne, das ganz zuhören, aber nie in meinem verfickten Leben werde ich irgendwann mal von irgendjemand anderem seinen scheiß Urlaub zusammenfassen und zu einer Story machen aus Stichpunkten und Emojis. Das werde ich nie in meinem Leben machen. Ich habe keine Ahnung, wer auf diese beschissene Idee kam, dass ich von irgendjemand seine, seine zwei Wochen Hawaii-Urlaub in Emojis zusammenfassen soll. Und wisst ihr, was geil ist? In der perfekten Lösung steht sogar drauf, ähm, was die Emojis bedeuten. Das heißt, du hast faktisch gesehen keine, keine Interpretationsauswahl an den Emojis. Du, du kannst, du darfst die Emojis nicht interpretieren Wenn da drauf steht Ananas, heißt es Ananas Wenn da drauf steht Sonnenbrille Emoji, heißt es cool Könnte auch genau sein, ich habe eine Sonnenbrille gehabt Also Emojis sind zum Interpretieren von Emotionen Und nicht von Wörter beschreiben Das ist das dümmste, was ich je gehört habe Einfach Emojis Werd die verarscht eine Story auf, äh, eine Story schreiben mit exakt 100 Wörtern plus minus 5 es darf nicht unter, für, unter 100 und nicht über 100 sein es muss ungefähr 100, 100, 100 Wörter sein bei 110 Wörtern ist genau scheiße wie 70 Wörter das heißt, ich muss eine Story aufbauen mit 100 Wörtern aus Stichpunkten und Emojis diese Aufgabe haben irgendwelche 80-Jährigen 60-Jährigen Randoms gemacht, die oben in der scheiß Schule für die Schulbildung verantwortlich sind. Und die haben gesagt: Ja, Mann, so Emojis sind doch jetzt so voll cool und hip. Lass einfach Emojis in die Prüfung machen. Das ist kein Joke. Okay, was ich jetzt zeige, ist kein verfickter Joke. Es ist die verdammte Wahrheit, Freunde. Es ist die Wahrheit. So, warum es nicht? Das hatten wir. Das war unsere Aufgabe. Das hab ich ich habe mal das, das gezeigt. So, Surfing lässt ein 1 aufgeregt. Was soll das für eine Mode sein? Peace und dann müde. Wisse zu Ananas Plantage. Sunburn. Was ist das? Was ist was mit dem Kollegen Turtles Ocean Center? Bad kostet. 35 Euro. Best Trip ever. Was ist das? Boah. Ad Hotel. Ad Hotel. Schreibt gleich in Leadspeak, Alter. Das heißt Text und Medienkompetenz. Text und Medienkompetenz. In Emojis reden ist keine Medienkompetenz. Schön. Blumenkranz als Wintergeschenk. Cool. Jeden Tag schwimmen. Gute Wasserverhältnisse. Water. Und das hier. Heißt nicht gute Wasserverhältnisse. Schön, Blumenkranz. Das hier ist kein Emoji für schön. Das ist ein Emoji für... Ich muss hier unbedingt hier raus. Das ist das Emoji. Ich würde dieses Emoji verwenden, wenn ich in einer ganz ekelhaften Situation bin. Erste 12 Anfangs ängstlich, später Freude, Vergnügen, Spaß sowie Fortschritte, Erfolg. Sehr anstrengend, ermüdend. Genauso wieder... Ich würde interpretieren, also voll, oh. ängstlich kann man verstehen. Ist es in der Prüfung? Ängstlich, ja. Ich bin auf Ecstasy? Was ist es? Was ist das für ein Emoji? Ah, stimmt. Es ist Freude, Vergnügen, Spaß. Peace. Stimmt, steht für Fortschritt und Erfolg. Peace. Peace. Was hat das mit Erfolg zu tun? Hier, Worte. Gute Wasserverhältnisse. Day 2, Trip to Active Volcano. Furchteinflößend, beängstigend, aufregend. Da merkt man halt wieder, wie viel Interpretation es ist. Weil furchteinflößend und aufregend sind zwei verschiedene Emotionen. Wie es, du, äh, Plantation, äh. Leckere Ananas. Was hat das mit leckerer das zu tun? Ich weiß halt nicht mehr, was, was mir dazu einfallen würde. Und nicht vergessen, wenn du deren Vorstellungen nicht entsprichst, kriegst du Punkteabzug. Wenn du das hier, wenn du diesen Emote als Kanon Blasen mir Emote verstehst, keine Punkte. Dann, wie geht's weiter? Sunburned. Hast du, hast du von der UV-Strahlung eine Querschnittbindung bekommen oder was? Starker Sonnenbrand. Schlechter Allgemeinzustand. Ich weiß nicht, ob das als schlechter Allgemeinzustand ähm, zum Vergleichen ist. Ocean Center. Schildkröten. Niedlich, putzig, süß. Eintritt teuer. Okay. Turtles. Lovely. Okay, kann ich verstehen. Hier. Niedlich, putzig, süß. Ja, cute. At Ocean Center. Dafür gibt es einfach keine Wertung. Es ist einfach so. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was Leuten da falsch ist, ähm, sowas in eine Prüfung reinzutun. Wie gesagt, niemand schreibt so. Ähm, das ist einfach nur enttäuschend. Und mein Lehrer meinte auch so, ja, keine Ahnung, falls du irgendwann so, äh, so bekannt bist, und dann so Blogposts schreibst, ja, es könnte einfach Clickpage, clickpage ja. So Blogposts schreibst, dann brauchst du was. Ich denke mir, wenn ich Blogposts schreiben würde, als allererstes, ich würde normale, gescheite, grammatikalisch korrekte und sinnvolle Sätze bilden. Und zweitens, meine verfickten Sätze nicht von irgendeinem Hawaii-Stichpunkt-Emoji-Ding interpretieren. Das macht keinen Sinn. Ja, Freunde, wir merken, unsere Schule ist verloren. Alle auswandern, bitte. Das ist wirklich, das ist einfach krank sowas. Wow. I'm the lot of one, cause I can I'm all law, I'm a song, I'm a la fee. I'm the I'm a SM and shit. So, I'm a cut the song, I'm a low, I'm a So,